Die neue Straße auf Zunodding Auf Zunodding und auf Harthausen auf, Das heißt schon seit Generationen. Und korn fällt das auf. Wenn du von Harthausen auf Zunodding fasst, das ist jetzt ganz neu. Da sollte man bei der neuen Straße auch schwindelfrei sein. Warum haben sie so hoch aufgefallen? Das werden wir nie erfahren. Ja, wir haben ein Geld. Und wir brauchen nicht sparen. Aus Sicherheitsgründen werden auch Leitplanken umbracht. denn aus der Zornendinger Straße haben sie jetzt eine Hochstraße draus gemacht. Links und rechts haben sie noch Platten hinbetoniert, wenn man von der Straße abkommt, dass man wachgerüttelt wird. Ein Kopfschütteln der Bürger, wie kann man sowas bloß machen? Wer hat sowas beauftragt? Das ist nimmer zum Lachen. Der Zonerdinger Straßenbau ist der Ferrari in unserer Gmarrie. Und mit dem Ferrari Stichstraß am Pfremner Weg, da haben wir jetzt zwei. Auch wenn die neue Zonerdinger Straße unsere Bürger nicht gefällt, sie wird trotzdem von unseren Steuergeldern auch gezahlt. Ja, was bei den zwei Straßenbauten, bei den zwei Ferraris, gut erkennbar und gut sichtbar ist, dass unsere Gmarrie sehr wohlhabend ist. Ich bin der Baumann Herbert aus Harthausen, mehr oder sage ich nicht.